Neulich landete ein Hof in Berlin in Kreuzberg auf dem Heinrichplatz. Da saßen viele bunte Wesen drin, die sprangen raus mit einem Satz. Hallo, wir kommen vom Sternautonomier und wir haben gehört, ihr sei es nett. Also dachten wir, wir bleiben ein paar Tage hier und fliegen dann mit unserem Teil wieder weg. Ja, ja, da. Erst es ein bisschen komisch, so die Situation, doch dann kamen zwei Beherzte Punks. Die sagten, hey, von allem Stern, da kennen wir ja nichts von, gibt's da auch Pogo oder Militanz? Pogo Logo sagt ein Wesen, sieh schnell und dann kam das große Nanu. Denn der ganze Platz war von Bullen umstellt und alle fragten sich, was nun tun. Ja, ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Die Leute buddelten gleich vale, Steiner, aus andere nahmen sich nen Stuhl. Doch die Wesen holten nur ein kleines Scheinpult raus und meinten zu uns keep cool. Dann gab es einen Blitz und die Bullen waren weg, ich sag mit diesen Weg, da werdet ihr berühmt. Da sagen die, das war kein Trick, wir haben eure Bullen mal eben nach Charlottenburg gebeamt. Ja, ja, da, -da da -da -da -da, Audi. da, da, da, da, da, da, da, da, Der Weltraum. Unendliche Weiten, die Erde, unheimliche Zeiten, der Weltraum, unendliche Weiten, die Erde, unheimliche Zeiten. Natürlich hat es die Geschichte so nie gegeben, das wäre ja auch ganz schön blöd. Von wegen, wo musst ihr einfach durch die Gegend fliegen, auf dem heidi abgedreht. Trotzdem hab ich die Geschichte so ein bisschen lieb, weil sie mich wieder mal in meine Träume trieb. Und ist doch nur mir auch bloß ein Stern, hab ich ihn doch so furchtbar gern. Ja, ja. da da